Nummer 10 Venose Express Diese Bahn hat es echt in sich. Abgesehen von der bunten Farbwahl ist sie doppelstückig. Das ist aber immer noch nicht alles. Denn sie überwindet eine Schlucht mit über 380 Metern Tiefe. Kommen wir zur Nummer 9 peak 2 p Gondola Diese 3S Kabinenbahn überwindet auch zwei Täler. Macht damit aber Railtrack-Kurte mit fast einem halben Kilometer. Für ganz Mutige gibt es sogar mehrere Gondel mit Glasboden. Die Seilbahn hält bis zu 130 kmh aus, da sie völlig schutzlos über das Tal fährt. Nummer 8 steil im Zillertal In Meierhofen gibt es eine 3S-Bahn mit einer Neigung von über 75 Grad. Für 50 Millionen war sie auch nicht ganz billig. Nummer 7 360 Grad erleben die Leute auf dem Titlis in der Schweiz, denn diese Gondel dreht sich auf der Fahrt im Kreis. Die Nummer 6 ist der La Sierra Express in Waldisa. Da er einen Berg extrem schnell über eine Bergkuppe fährt. Dabei sieht es so aus, als würde man ins Nichts fallen. Gruselig Halbzeit Nummer 5 Predigenstuhlbahn diese Bahn in Deutschland. Nur 10 Minuten von Österreich entfernt doch die älteste Seilbahn, die noch nie umgebaut wurde. Alle Teile sind noch original. Nummer 4 Schau ins Landbahn diese Bahn im Stadtgebiet von Freiburg fährt auf den Schau ins Land der Hausberg der Freiburger. Was ist daran besonders? Etwas ähnliches wie bei Nummer 5 aber anders. Sie ist die älteste Umlaufseilbahn der Welt. Nummer 3, wir nähern uns dem Siegertreppchen. Der Gander-Klift ist der längste Schlepplift der Welt. Mit fast 4 Kilometer Länge. Hier stehen die Leute 20 Minuten im Lift. Nummer 2, Hontombahn von Doppelmeier ist mit fast 8 Kilometern sehr lang. Sogar Weltrekord. Auf Platz 1 ist die Standseilbahn in Zagib. Sie ist nur 66 Meter lang. Und damit auch Weltrekord-Like für Teil 2.